Hallo liebe Leute, ihr wisstet, wir hatten ein Riesenproblem in Hohenschönhausen, kein Kinderarzt. 2017 sind die ersten Kinderärzte in Rentejagen bzw. in der Gemeinschaftspraxis in Amazan. Wurde immer schlimmer. 2018 war ich bei der Kassenärztinvereinigung. Eine Stunde lang mit dem Vorstand Kaffee getrunken. Zum Schluss, Frau Schmidt in Lichtenberg, gibt es hier noch Ärzte? Und ich gehe aber, die nutzen wir nicht, wenn die im weitlichen Kiez wohnen. Und am SBA in Lichtenberg und in Hohenschönhausen haben wir niemanden. Letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ist es eskaliert. Die Frau Thomas ist in Rente und wir hatten nur noch einen Arzt. Einen Arzt, Dr. Lüders, der ist auf Zahnfläche laufen. Der hat in vier Minuten ein Kind behandelt. Ganz katastrophal. Also ein Engpass. Jetzt haben wir einen zusammengesetzt mit der Kassenärztinvereinigung, mit der Hohe mit dem Bezirksamt und wir haben es geschafft. Wir kriegen einen Arzt hier in das Ärztehaus an der Gernsee Straße 100 in Hohenschönhausen ab 1.10. Wir sind natürlich weiter im Gespräch mit der HoboG. Bei uns reicht ja nicht nur ein Kinderarzt. Wir wollen nächstes Jahr auch noch einen Hausarzt. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Man muss dranbleiben. Wir sehen uns.